As we slowly embrace a full digital life revolution Pogo, Pogo, fire in the Stadt fire in the Stadt. Okay, right right, then Soll ich jetzt nachziehen? Ja, nach. <lacht> Alpha hier, bravo. Fuck. Wir haben auf unserer Seite mehr Deckungsmöglichkeiten. Wenn ihr anhalten könnt 260 Grad. Wir kommt auf die Hauptstraße runter, glaube ich. Ja, ja, bestätig. Rausch, jetzt hier rein. Alles klar, Fogo. Fogo, wir bleiben die Gut ist... Fahrzeug ist ausgeschaltet. Kontakt von hinten ausgeschaltet. Fahrzeug ist ausgeschaltet. Oh, oh. So, wir wie du steigen, warst mir Also ja, Leute, Leute, Und dann gehen wir mal... Mein Fahrzeug umruhen. Roll mach schon mal AT-Bereich. So, wo soll ich jetzt decken, Obi? Fogo, Stack, du äh, bleibst das voll deck ziehen, wenn er wenn er äh, schießen muss. Verstanden. Oh, Feindfassergeschoss. Äh, einfach brauchen Deine Rückschaltzone 2. Rückstallzone 2. Rückschaltzone 2. Ja, Bravo an alle. Äh, Ausgeschaltet Feindkontakt auf der Straße. Was ist an der Straße? Feindkontakt, das war ein äh, Soldaten, einzelner, aber es könnte noch mehr hier rum sein. Zwischen. schön. Du musst immer dazu sagen, dass es ein APG-Schütze ist ein Opel? Es war so. sogar einer. Ich es nicht gedacht. Ah, ich habe ihn zumindest schon erledigt und dann erst angesagt. Äh, Alpha Charlie hier bravo, wir hatten oben an der Straße im Kontakt einzelner das Ist, ist apg schütze gewesen. Äh, Charlie sollte. Charlie sollte jetzt hoffentlich zugehört haben. Charlie sollte jetzt also, Robi, weniger Pizza. das ja, liegt daran, weil ich jetzt im den, den Panzer zu kontrollieren. Das äh, ist ja nicht meine Aufgabe. Ja. Nee. Genau. Okay, Pogo, du deckst hier weiter. Ja. Oh, okay. warum äh, die ja, warum weiter? Ja, ziehst ihn zurück, Sissi gibt dir Deckung. Es wird nicht weiter vorgezogen, ja. Es, gibt, äh, es war überhaupt nicht der Plan, da entlang zu gehen. Schau von dieser Position kein einziger Feinde. Jo. Komm mal her. Jo, haltet eure Position, wir werden da jetzt lang. Ja. ja. Soll ich rüberspringen? oder? ist Spezielles. Raupel, Raupel. da waupe. Sissi, so also Sissi. Du deckst den Deck nach hinten, Pogo. Du gehst mit dem MG nach vorne und äh, feuerst mal ein bisschen Unterstützungsfeuer raus, bitte. Ja, eventuell eine Granate nach 250. Raupe. Verlaute. So. Träumt sich um den Verletzten. Verstanden. Können wir nicht um den Verletzten. Sissi, zieh mal nach vorne ein bisschen, also ein bisschen nach hinten, damit du äh, da besser Perspektive spucken kannst. Ja, dann schießen sie mich durch die Türkei. Machen sie schon nicht. Wir haben einen Trigger verloren. Jo, Trigger hat's erwischt. Pogo weiter decken, ich kümmere mich um Trigger. So, Front bitte. Äh, Charlie hier Bravo, Trigger wurde getroffen. Wir versorgen ihn gerade, ähm, haben allerdings auch noch einen zweiten Ausfall im Team. Deswegen äh, kann das ein bisschen davon. Sissi, äh, Sissi. Sissi, nicht so weit. der RPG Richtung 240 Grad. Yo, Pogo, schön Feuer! <lacht> Moin Rupi! Na, noch nicht? Moin Rupi! Das war doch wohl Teamkill, oder? Ne? Da fit sind einige ja, hinter dran. Rupi ist wieder fit. Nee, nee, nee. Und, äh, das Haus da Und, äh, den jo. Ja, was war das denn? nicht. Ja. Ja. Nah. Ja. hier Außen, an die Tür, wo? dann siehst du direkt vor den... Ja. Ja. Ja. Ja. Granaten nah. Ja. Den haben wir Übrigens feinde Richtung, 300 Grad Alpha, hier bravo, Granaten sind ziemlich nah an unserer Position eben gewesen Jetzt ist Beschuss gut Kreuze Trigger zurück im Leben Wiederholt. Oh ja klar, ich bleib hinten, verdammte Scheiß. <lacht> Enthaltung wieder man mmh. uh, ja, Charlie, hier nicht. bravo, uh, Trigger ist wieder auf dem Bein der sollte das gleiche her das hier immer gleich mal. Äh, über Nummer Check. Hey. BTR auf der Straße. B BTR bricht in unsere... Bravo meldet. BTR bricht in unsere Linien äh, von Nord-Ost. Mit Infanterie. Da Rollen oh, ist FTR, es gibt keine Deckung. Charlie? Oh, wir beim Bad, Oh, Trigger wird verpflichtet. Lauf Feuer, auf den FTR. Ja, B ist down.